Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Anime Fighter Simulator. Und ja, ihr habt mich endlich dran gekriegt. Ich habe so oft gesagt, ich spiele das nicht. Aber ich habe inzwischen so viele Leute Kommentare geschrieben, dass ich Anime Fighter Simulator spielen soll, dass ich das jetzt einfach mal spiele. Ich drücke hier mal auf Attack und ich habe mitbekommen, dass ist so ein Klicker. Also ich muss hier unten klicken und dann mache ich mehr Schaden. Das ist halt ja das ist dasselbe Prinzip wie auch bei diesem Pet Fighter-Simulator, wo ich mir eigentlich auch ein besseres Spielprinzip gewünscht hätte. Aber fühlt sich eigentlich relativ smooth an sogar. Bei Pet Fighters fand ich alles so ein bisschen unangenehm, aber hier geht's ja noch ganz gut durch. Mal gucken, wie sich das Spiel so macht mit der Zeit. Ich muss jetzt auf jeden Fall diese Dudes hier wegmachen, bis mein äh, Anime-Fighter auflevelt. Oh, jemand mit 100 HP. Aber die werden sich alle nicht, oder? Das finde ich halt auch mal ein bisschen langweilig, wenn man halt so Dummies hat, die greift man an, aber die werden sich nicht. Jetzt hat er einmal so eine coole Attacke gemacht. Uh, wow. Ich kann jetzt hier zurückgehen und soll dann scheinbar Hex öffnen oder Sterne oder z -Star. Alles klar. Öffnen wir mal ein und es wird kommen. Hat er überhaupt einen Namen? Stand da eben mein Name? Habe ich den nicht gesehen? Oh, es gibt auch ein Rad. Ja, Rad. Dreh das Rad. Dreh das Rad. Dreh das Rad. Dreh das Rad. Dreh das Rad. Dreh das Rad. 29 mehr Stärke, oder wie? Bonus, Booster. Ist das ein Booster? Okay, I guess das ist ein Booster. Vergang. Okay, Vergang ist Level 3. Ich äh, rede jetzt einfach mal mit Bumba. Bumba ist nämlich mein Homie, wisst ihr? Bumba sagt nämlich, ich soll ein paar Blau, Blue Force äh, defeaten. Alles klar, machen wir easy. Rander. Ja, Mann. Ich überlege gerade, ob ich mir wieder einen äh, Autoklicker hole. Weil ehrlich gesagt habe ich nicht wirklich Lust darauf, die ganze Zeit klicken zu müssen. So, Autoklicker ist da. Giant Blue Force zählt der doppelt? Wahrscheinlich nicht. Egal. Geht eigentlich voll klar Ich dachte das dauert jetzt richtig lange Sehr schön Immer so weitermachen Am Ende kommt so ein Coin raus Hat sich ja richtig gelohnt Oh ja Das ist aber angenehm Erstmal ein paar Gegner Die man auch fertig machen kann So wie viele von den Typen Muss ich äh, nochmal töten noch 15. Okay, okay, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Ähm, gehen wir nochmal auf den da. Und da kamen drei Münzen raus. Yeah, jetzt habe ich schon 504 Yen. Ich hoffe, das sind auch Yen. Und die haben sich nicht einfach nur das Symbol gegrabt, weil es ähm, cool aussieht. Seht ihr was, wenn ich hier sage? Yen-Shop. Ja, das sind Yen. Wunderbar. 500 Yen sind gar nicht mal so viel wert. Aber es ist eigentlich auch relativ heiß. Oh mein Gott. So, dann töten wir jetzt noch die... Oder wir besiegen jetzt noch die 20 äh, blauen Typen hier. Den hier machen wir auch noch fertig. Komm, komm ran, mein Junge. Easy. Ich meine, eigentlich ist es ein schönes Spiel. Es hat hübsche Effekte und so. Ich kann es auch ein bisschen lauter stellen sogar. Das kann man ja bei wenigen Roblox spielen, die auf die zweite Lautstärke Stufe zu stellen, ohne dass, die Augen, dass einem die Ohren wegfliegen. Da hat gerade jemand was hingeballert. War, kam das gerade von mir? Gucken wir mal. Also das sind jetzt auch schon Green Force De Dudes. Das bedeutet, das bringt mir jetzt gar nicht sie zu töten. Ich muss mal wieder zurückgehen zu den blauen Leuten. Und die dann wieder angreifen. Oh, die haben das gerade sogar alleine gemacht. Ah nee, hatten sie nicht. nämlich mich gerade gar nicht geklickt. Easy. Okay, immer noch drei Typen übrig. Alles klar, die holen wir uns. Die holen wir uns. Ach, für 69 Robux kann man sich einen Autoklicker holen. <lacht> Oder man benutzt ihn einfach kostenlos. So, genug Leute besiegt. Wir gehen jetzt ja zu Bumba. Ah, Boomba. Schön siehst du wieder aus. Great job. You completed the quest. Jo, okay, okay. Also jetzt ist meine äh, Quest ein paar Orange und Green Forces zu besiegen, aber ich würde sagen, dafür kann ich ein paar Sea Stars öffnen, weil ich habe 1000 Yen. Das kostet mich irgendwie nur 80. Ähm 48. Ja, ich öffne 48. Komm. Ah, ich habe nicht genug Max Tokens. Dann eben nicht. Kann ich Auto machen? Ja, ich kann Auto machen. Kann ich beschleunigen? Epic. Ich habe ein Epic gezogen. Und kommen. Oh, ich kann das UI einklappen, das ist doch auch, auch schön. Ja, Mann. Ich will keine Comments mehr ziehen. Noch ein Epic! Und... Äh, und äh, Und... Äh, jetzt keine Lust mehr. Noch <lacht> einen noch, einen noch. Und... Und... Äh. <lacht> Gut, wie kann ich jetzt äh, sehen, was ich eigentlich habe? Ich klicke mal hier rauf. Wie habe ich... Ach, ich habe noch eigene Waffen. Damage Boost. Kann ich usen? Gib mir einen Boost. Hebe ich mir für später auf. Dann gibt es Mounts. Also äh, Reittiere sozusagen. Das Rad, Badges und Upgrades. Oh, und kosten, was kosten mich die Upgrades? Ach, kommen die automatisch? Collect five fighters from Super Island. Okay, dann werde ich noch einen Fighter collecten. Und? Und? Noch ein Fighter? Ich brauche einen neuen. Ich brauche entweder den Rare oder komm, gib mir einen Mythical. Please. Please, Mythical, please. Nicht kommen. Rare oder Mythical? Rare oder Mythical? Oder Legendary? Einfach nur was Neues. Not enough Yen. Okay, ich bin arm. Hier gibt es auch noch Crafting. Auch gut. Und hier links. Gucken wir mal meine Fighter an. Equip best. Jetzt sind die besten equipped. Kann ich mit denen hier was machen? Fusen kann ich den. Die Frage ist, wenn ich den fuse... Wenn ich den cancel... Cancel, cancel, Okay, ich probiere es mal aus. Ich gehe jetzt mal auf den hier. Gehe dann auf fuse. Und dann fuse ich den zusammen mit all denen hier. Ne, wisst ihr was? Ich fuse den nur zusammen mit den beiden. Fuse selected. Und dadurch wird der dann stärker. Okay, okay, okay. Dann gehe ich immer auf cancel. Nehmen dann... Zugjob. Sag unequip. Dann nehme ich Job. Gehe dann auf Fuse. Und dann fuse ich den zusammen mit all den anderen Pets, die ich hier habe. Oder mit den anderen Fightern. <lacht> fuse selected. Da kriege ich dann mehr XP dazu. Und ist dann fast Stufe 5. Ja. Dann wieder equippen. Und Zellen kann man die auch für ein paar jenen. Okay. es hat... Glaube ich gar nicht so viel gebracht, wie ich es gerne hätte. Aber na gut. Jetzt gehen wir mal in, in zu Crafting. Was kann ich craften? Okay, ich kann auch gar nichts craften. Und hier kann ich dann zu anderen Islands hin. Aber ich bin mit dieser Island noch nicht fertig. Alles klar. Dann machen wir jetzt erstmal die nächste Quest. Und zwar erstmal die grünen da defeaten. Easy. Ich packe auch einmal ganz kurz meine Hotkey-Settings auf was anderes. Wie wäre es mit G? So, G macht jetzt meinen Autoklicker an. Wegmachen, machen. Jammern. Die werden weggeflext. Aber irgendwie auch ein bisschen leer inzwischen, oder? Oh, die Orangen, die dauern schon ein bisschen länger. Alles klar, super Wenn du meinst. Gut, jetzt noch eine Orangen dann hier wegmachen. Und jetzt machen die wieder... Ich meine, das ist cool, dass die das machen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt nicht so viel. Ich meine, ja, das sind dann stärkere Attacken, die die machen. ist klar. Aber naja. haben wir noch ein paar Grüne weg. Weil von denen brauche ich ja 15. Und ich glaube, wenn ich den anderen Pfad gehe, da habe ich dann auch mehr Grüne. Also gehe ich einfach mal den anderen Pfad jetzt. Kann auf dem Weg dahin noch ein paar von denen hier wegkauen. Weil die Blauen, die machen ja gar nichts. Die halten gar nichts mehr aus. Und so einen winzigen weggemacht. Und dann so einen großen auch. Der wird jetzt auch einfach geklatscht. Und weg ist er. Wunderbar. Aber Leute, ähm, der Grund, warum ich immer gesagt habe, yo, ich will Anime Fighter Simulator nicht spielen, ist halt, das ist halt ein weiteres Spiel, das ziemlich viel Grind hat. Das heißt, ich muss jetzt die ganze Zeit hier irgendwelche Leute besiegen, um voranzukommen in dem Spiel. Und ich spiele ja schon Pet Simulator. Ich spiele ich spiel auch schon andere äh, Spiele, die einen Grind haben. Ich spiele Bubblegum Simulator. Und naja, ich kann nicht zu jedem Spiel, das so einen ewigen Grind bietet, ein Video machen. Weil sonst kann ich immer nur ein Video machen, wo ich die Anfangszeit zeige. Die ist auch immer ganz cool. Aber jetzt komme ich jetzt... Oh, ich sehe gerade, Baby Force ist ein bisschen stärker. Ja, warum ist er so stark? Der ist doch blau. Naja, wir machen den weg. Aber hier müsste ich jetzt eigentlich offscreen die ganze Zeit farmen, damit ich im nächsten Video wieder was zeigen kann. Und dann wäre es für die meisten von euch nicht mal was Besonderes, weil ihr das Spiel wahrscheinlich schon richtig weit durchgespielt habt. Und ich hier komplett am Anfang bin. Ich meine, das bringt jetzt nicht so viel. Ich meine, wenn ihr unbedingt sehen wollt, wie ich hier in diesem Spiel durchgrine, dann, dann, muss, dann muss das Video einfach nur gut ankommen. Dann macht einfach, dann schreibt einfach ein paar mehr Kommentare, dass ihr unbedingt mehr davon sehen wollt. Liked das Video am besten, ihr teilt das Video, weil wenn die Videos viel geklickt werden, dann mache ich auch mehr Videos. Ich gucke einfach nur darauf, was am besten bei euch ankommt. Und ich bin jetzt schon an einer Stelle angekommen. Ich greife die ganze Zeit die Leute an und es ist anstrengend. Ich hätte gern wieder mehr Progress. Ach, jetzt muss ich noch ein paar Green Forces klatschen. Und da gibt es hier auch nur zwei Spawns, oder? Also gerade spawnt gar keiner. Da haben wir noch einen. Dann noch den da. So, und jetzt muss ich weiter warten. Und jetzt die Green Forces, die spawnen auch so langsam. Ich hätte gern mehr Auswahl. Ich meine, ich verstehe, warum man das Spiel spielt. Also privat würde ich das Spiel wahrscheinlich auch spielen, wenn ich nichts anderes spielen würde gerade. Weil so ein Grind, der macht halt süchtig, man will halt immer weitermachen, ich verstehe das. Aber ich weiß nicht, ob es sich so sehr für YouTube-Videos eignet. Wenn es sich für YouTube-Videos eignet, also wenn ich YouTube-Videos zu diesem Spiel machen wollen würde, dann müsste ich ja dann müsste ich ja immer on top sein, dann müsste ich immer versuchen, die besten pa Fighters zu haben und euch immer die äh, krassesten Secrets zu zeigen, damit die Videos halt sehenswert sind und dafür spiele ich einfach nicht genug. Ich kann immer nur eine Handvoll Spiele aussuchen, die ich dann so hart grinden kann, damit es auch möglich ist, dass ich dazu Videos mache. Und alle anderen Spiele, die ich mache, das müssen dann halt Unterhaltungsvideos sein, keine Informationsvideos. Und dafür eignen sich solche Simulatoren und Tycoons leider nicht so sehr. Wobei Tycoons hatte ich auch... Ich, ich mag Tycoons, wenn man da ein bisschen mehr Kreativität mit einbringen kann. Bin ich ein Fan von. Ah, ich muss schon wieder mit Bumba sprechen. Bumba! Boomba, Boomba, komm Boomba, ich hab gemacht, was du wolltest Boomba, oh, du bist eine Schönheit heute schon wieder Great job, you've completed the quest. Dankeschön You're amazing, ja, du bist amazing, Boomba äh, Jetzt muss ich den Boss besiegen Easy Easy, besiegen wir einfach mal den Boss Ich trinke dabei einen Schluck Wasser Mach momentan 130 bis manchmal sogar 140 damage per second Oh, jetzt nur 120 Oh, das war schlecht Oh, oh. Kommt schon, Leute. Helft mir, den Armored Force zu besiegen. Ich weiß doch, dass ihr ihn one-hitten könnt. Okay, das war's. Warte, ich muss den fünfmal besiegen? Ach, komm schon. Ich, ich dachte, der Boss ist dafür da, dass man ihn einmal besiegt. Und ich kann mich auf Twitter verifyen. Wie cool ist das denn? Und wann kommt der zurück? Muss ich jetzt woanders hingehen? Soll ich für 8000 Yen ins Ninja Village? Bam! Okay, wir haben ihn weggemacht. Gucken wir mal, da oben gibt es doch bestimmt auch noch ein paar Armored Force. Das sieht doch noch was aus. Hier haben wir noch einen. Der ist dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen stärker als der blaue, den wir unten hatten, oder? Der hat 10.000 HP. Hatte der davor weniger? Ich weiß es nicht. Na gut, ich mache ihn jetzt einfach mal weg. Und gleich haben wir ihn. Und ich merke schon, hier hat das Spiel angefangen seinen Grind zu bekommen. Dass ich hier die ganze Zeit nur stehe und klicke. Und warte, bis ich ihn besiegt habe. Und das hat mir kaum Yen gebracht. Wow. Aber im habe ich jetzt schon zwei von fünf. Dann gehe ich noch auf den da oben. Der hat übrigens 50.000 HP. Alles klar. Nee, der ist auch Leader-Gen. Dann will ich den gar nicht. Force General erstmal wegmachen hier. Welch mit dir? Das ist ja gar nicht unsere Aufgabe, den Leader-Gen da oben äh, zu besiegen. Aber der Force General ist auch schon so stark. Oh, gar keine Lust mehr. Jungs, ich habe keine Lust mehr. So, und wir haben jetzt auch ihn besiegt. Endlich. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe wirklich keine Lust mehr. Ich werde jetzt noch zwei so eine Armut. Ne, ich will nur noch die schwachen Armordforst besiegen. Deiner der Mitte ist doch jetzt bestimmt... Ne, der hat ihn da gerade weggemacht, oder? Nein, warum hast du ihn weggemacht? Wieso tust du mir das an? Aber ne, der hat tatsächlich dann auch 10.000 Stärke. Komm, öffnen wir ein paar Eier. Und... Ich will keine Comments mehr ziehen. Wer will das? Lass mich doch mal ein Mythical ziehen. Ich will keine Comments mehr ziehen. Ich will keine Comments mehr ziehen. Aber ist mir egal, ob der Level 4 ist. Okay, ich ziehe nur noch Comments. Dann gucke ich einmal noch in mein Inventar. Nimm dann den Zugjo. Oh, ich werde zug nicht besser machen. Gut, jetzt machen wir den noch fertig. Und ich würde sagen, das reicht dann auch. Ähm, das ist jetzt nur noch ein ewiger Grind. Wenn ihr unbedingt sehen wollt, dass ich mehr an Anime-Fighter-Simulator spiele, dann müsst ihr das mir in die Kommentare schreiben und... Naja, wenn nicht genug Leute in die Kommentare schreiben, dass sie mehr sehen wollen, dann wird es auch nicht mehr davon geben. Weil ich muss für weitere Videos halt wirklich AFK die ganze Zeit farben. Das, was ich halt schon für Pet-Simulator eigentlich jeden Tag mache. Oh, achso, mir, mir wird jetzt gezeigt, dass ich hier hingehen kann, um mir das Ninja-Village zu kaufen. Na gut, dann ist das jetzt noch schnell der Abschluss der ganzen Sache. Ich gehe ins Ninja-Village... Und werd direkt angegriffen von meinem Homie. Alles klar, Bro. Und hier sind dann noch ein paar Gegner, die sehr viel stärker sind. Alles klar. Ich würde aber sagen, das reicht dann mit, mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und... Ciao!